Als ich das allererste Mal von der emotionalen Bedürfnispyramide erfahren habe, das gehört habe, war ich ziemlich geflasht. Also ich finde das schon ziemlich cool und Psst, da weiß kaum jemand davon. Das ist so eine Art Geheimnis. Also ich erzähle euch jetzt das Geheimnis von der emotionalen Bedürfnispyramide. Ihr könnt euch die tatsächlich vorstellen wie so eine Pyramide. Ja? Und ähm, die Basis dieser Pyramide ist die Sicherheit. Also, wir sind darauf konditioniert, dass wir uns immer sicher fühlen möchten. Ja, das brauchen wir: ähm, Sicherheit ja, das sind so all diese ganzen Fragen, was äh, tue ich, was muss ich tun, um zu überleben. Ja, das, das ist es. Da geht es wirklich ums Überleben, um äh, ja, irgendwie sein ähm, die themen des lebens bedienen zu können äh, oftmals auch im, im job in diesem hamsterrad gefangen zu sein und darin stecken zu bleiben weil halt das bedürfnis nach sicherheit so groß ist dass äh, ja, viele menschen nicht bereit sind das dann loszulassen auch wenn sie sich damit nicht so wohlfühlen. wir sind mit diesem bedürfnis der sicherheit sehr gefangen in, in unserer Komfortzone. Ja, da kennen wir uns aus, da sind wir sicher und dann gibt es einen weiteren Punkt in unserer emotionalen Bedürfnispyramide und das mag jetzt ein bisschen paradox klingen, ist es auch, aber irgendwie auch nicht. Der zweite Punkt ist die Unsicherheit. Ja, ähm, die Unsicherheit, die ist auch ganz wichtig, weil solange wir uns da in dieser Basis bewegen, in der Komfortzone, ähm, unseren Alltag mit unseren Routinen, Leben, unseren äh, ja, Tag ein, Tag aus, da wird es schon ein bisschen langweilig, oder? Also, es wird schon ein bisschen langweilig und ähm, wir fühlen uns da dann auch nicht so wirklich lebendig, aber wir wollen uns doch lebendig fühlen. Wir wollen uns lebendig fühlen und dann suchen wir uns irgendetwas im Außen, ähm, irgendwelche Aktivitäten, die uns das Gefühl geben, doch am Leben zu sein. Ja, und die Unsicherheit, die macht das, die gibt uns da so einen schönen kleinen Chemiecocktail aus Endorphinen, Adrenalin, Dopamin, was auch immer und ähm, damit haben wir dann das Gefühl, lebendig zu sein und äh, Es ist ein bisschen paradox auf der einen seite die sicherheit auf der anderen seite aber auch der wunsch nach Unsicherheit so sind wir nun mal gestrickt soll ja nicht langweilig werden im leben ne? und ähm, Ja das erklärt dann auch warum wir manchmal verrückte dinge tun die mit einem normalen menschenverstand dann vielleicht nicht so viel zu tun haben andere sagen du bist doch verrückt das kannst du nicht machen und äh, doch kannst du schon also tust es ich tue es <lacht> jeder tut es dann kommen wir zum zum nächsten punkt und äh, da geht es darum dass wir tatsächlich unser außen als spiegel dafür nehmen wie wir denn so sind also wir suchen ständig nach etwas, das uns das Gefühl gibt, bedeutsam zu sein. Wir wollen Punkt 3 bei unserer emotionalen Bedürfnispyramide. Wir wollen Anerkennung. Und ähm, ja, die holen wir uns in der Regel von außen. Der nächste Punkt ist auch ein ganz schöner da geht es nämlich um das thema liebe liebe und zugehörigkeit ja, das gefühl geliebt zu sein das gibt uns auch wieder das gefühl der sicherheit ja. und ähm, wenn du so an das Verliebtsein denkst da hast du dann auch so ein bisschen das gefühl der der sicherheit du bist geliebt aber auf der anderen seite da ist ja alles noch ganz neu und das kribbelt und da ist noch ganz viel unsicherheit dabei und äh, das ist dann so das, was, ähm, was uns die Schmetterlinge in den Bauch zaubert. Also ähm, Sicherheit, Unsicherheit, Anerkennung, Bedeutung, Liebe, Zugehörigkeit. Diese vier Themen, die sind sehr egozentriert. Das ist auch alles sehr unbewusst, was dort, was dort geschieht. Und ähm, ja, dann gibt es... Weitere Stufen und die nächste Stufe unserer emotionalen Bedürfnispyramide ist Wachstum. Ja? Ähm, Wachstum verändert alles, ja? weil Wachstum ist außerhalb der Komfortzone. Ja? Das fördert dann auch ein bisschen die Unsicherheit, ganz klar. Wachstum gibt dir allerdings... Antworten auf die Frage, wozu bin ich denn noch fähig im Leben, also was, was kann ich noch erreichen und wenn ich was Neues gelernt habe und umgesetzt habe und was Neues erreicht habe, dann gibt es auch wieder Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein. Sicherheit. Also wir landen dann mit dem Wachstum auch wieder in dem Bereich der Sicherheit. Aber das ist eine andere Sicherheit, die kommt von innen. Du bist da einfach. Und ähm, dann gibt es einen weiteren Punkt. Der passt jetzt da gar nicht mehr rein, deshalb schreibe ich den daneben. Also nachdem du mit dem, mit dem Wachstum so dein inneres äh, Ego-Drama dann auflöst, kannst du einen Beitrag leisten für die Gesellschaft. Also wenn du dich auf diesen darauf fokussierst, einen Beitrag zu leisten, dann ist auch Wachstum immer mit Inbegriffen. Du probierst neue Dinge aus, gehst durch deine Unsicherheiten hindurch, verlässt die Komfortzone. Und ähm, ja, gelangst so zunehmend auch zu mehr Selbstsicherheit. Und ähm, ja, diese vier Punkte, diese egozentrierten Punkte, Sicherheit, Unsicherheit, Bedeutung und Liebe, wenn sich zwei davon ähm, mehrfach wiederholen. Also Sicherheit, Unsicherheit oder ähm, Sicherheit und Anerkennung oder Unsicherheit, Anerkennung, was auch immer. Also wenn sich zwei davon, von diesen egozentrierten Bedürfnissen ähm, wiederholen und das gepaart mit so einer hohen Emotionalität, dann besteht dort Suchtgefahr. Also man möchte das dann wieder und wieder. Wenn wir drei dieser egozentrierten Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen, ähm, wieder gepaart mit ähm, viel Emotion, dann äh, steigt die Suchtgefahr um den Faktor 10. Das ist krass, oder? Und wenn wir sogar alle vier bedienen ähm, bei einer, einer Tätigkeit, ähm, dann ist das Suchtpotenzial schon ziemlich krass, nämlich 10 hoch 2. Ähm, das ist auch der Grund, weshalb ähm, unsere Welt da draußen so, ja, manchmal so erscheint, als äh, wenn das alles unlogisch wäre und Menschen Dinge tun, die ähm, nicht nachvollziehbar sind. Ähm, Gewalt ist da beispielsweise so ein Thema und von daher finde ich diese Bedürfnispyramide ziemlich krass, weil die wirklich so viel erklärt von dem was da draußen los ist in der welt, wie wir menschen ticken und ähm, dass die meisten menschen halt diese bedürfnispyramide rauf und runter rennen ähm, innerhalb dieser unteren vier stufen, sicherheit, unsicherheit, anerkennung, liebe, zugehörigkeit ähm, und sich da dann das holen, was sie emotional brauchen an der stelle. Wie kann man da ausbrechen ähm, in dem Moment, wenn Bewusstsein und Verständnis da sind für eine Situation, weshalb man so reagiert, wie man reagiert, weshalb man Dinge tut, ähm, wie man sie tut. Ähm, dafür das Bewusstsein und das Verständnis bilden, dann können wir das auch loslassen und dann können wir uns neu ausrichten und ähm, ja, das neu ausgerichtete dann auch anwenden und tun. Und damit gelangen wir dann schon in die bewusste Wachstumsphase. So, das war das große Geheimnis.